Immer wieder werde ich gefragt, wie macht man das Positive in seinem Leben sichtbar? So schreibt zum Beispiel Jochen, ich bin eigentlich ein positiv denkender Mensch, doch immer, wenn ich um mich herum schaue, sehe ich nur Probleme, Probleme, Probleme. Ein Vorschlag, den ich für dich habe, den habe ich bereits vor ein paar Monaten in meinen Newsletter verschickt, ist, nimm ein Marmeladenglas, schreib drauf Gutes aus 2014, und immer, wenn dir etwas Gutes passiert ist, du hattest einen guten Tag, jemand hat dir was Nettes gesagt oder dir ist wirklich etwas passiert, was du selbst herbeigeführt hast, nimm einen kleinen Zettel, schreib drauf, tu es in das Glas. Und Silvester packst du alle diese Zettel aus, liest sie alle durch und weißt, wie gut dein Jahr war. Und das Glas stellst du am besten irgendwo hin, wo du es immer sehen kannst. In der Küche oder da, wo du oft dran vorbeigehst. So ist das Gute aus deinem Leben für dich immer sichtbar. Nun gibt es auch Beispiele. Ähm, so hat zum Beispiel Clara mir ihr Bild zugeschickt. Sie hat ähm, vor einem Monat damit angefangen, Zettel in das Glas zu packen und ihr Glas ist bereits nach einem Monat voll. Denn Clara hat gesagt, ich will nicht erst warten, wenn mir etwas richtig Gutes passiert ist. Ich schreibe jeden Abend etwas auf, was mir in diesem Tag Gutes passiert ist. Und das ist auch eine Möglichkeit, das Gute in seinem Leben richtig sichtbar zu machen. Und es ist nicht entscheidend, wie du das machst. Entscheidend ist, dass du es tust. Denn nur aus Taten folgen Resultate.